Salut, c'est Adieu, j'espère que vous allez bien. Ich helfe Marc. Wenn ich jetzt Marc durch ein Pronomen ersetzen möchte, dann sage ich im Deutschen, ich helfe ihm. Im Französischen, je l'aide. Leider machen viele den Fehler und sagen, je lui aide. Nein. Es heißt aber, aide quelqu'un und nicht aide à quelqu'un. Also, das Verb ed erfordert ein direktes Objekt, ein Objet direkt und dementsprechend auch ein direktes Objektpronomen, ein objet direkt. Deswegen muss direkt nach j'aide auch das Objekt Mark folgen. Mark ist Maskulinum Singular, also muss ich dieses Objekt durch le ersetzen. Eigentlich erhalten wir je le aide. Aber das darf im Französischen nicht sein, wegen der Aussprache. Zwei Vokale treffen hier aufeinander, ja, das ö von le und das a von Ed von der Verbform. Ja. Das darf im Französischen nicht sein. Wir müssen das ö von le entfernen und es durch einen Apostrophe ersetzen. Deswegen sagen wir je l'aide und nicht je lui aide, auch wenn es im Deutschen heißt jemandem helfen und dann ich helfe ihm. Im Französischen müssen wir diese Konstruktion mit einem direkten Objekt haben, weil ED ein Verb ist, das ein direktes Objekt erfordert und nicht ein indirektes Objekt. Okay? Die gleichen Regeln gelten für das Verb écouter, ja? zu hören. Es heißt ja, écouter quelqu'un. Ja, jemandem zu hören im Deutschen, aber im Französischen ist es akkusativ. Im Französischen erfordert das Verb écouter ein direktes Objektpronomen. Zum Beispiel kann ich sagen, wir hören Lea zu. On écoute Lea und nicht On écoute a Und wenn ich Lea ersetzen möchte durch ein Objektpronomen, ja, Lea ist hier das direkte Objekt, dann muss ich sagen, En l'écoute. Eigentlich heißt es en la écoute, aber hier treffen wieder zwei Vokale aufeinander. Also das A von la trifft auf das E accent aigu von écoute, deswegen muss ich das A entfernen und ersetzen durch einen Apostroph. Dann habe ich en l'écoute. hören ihr zu im Deutschen, aber im Französischen haben wir ein direktes Objekt. Immer dran denken. So. Yeah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu. Et je veux me laisser freuen, wenn du mein Video teilst, und meinen Kanal abonnierst. Alors, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah.